das hier überhaupt. So. Ey, oh, gisou Zappa, was geht, ab <lacht> Ja, was soll ich sagen, lieber gisou Ich habe mich schon ein Weilchen nicht zu Wort gemeldet hier auf meinem Kanal. Ich habe hier ein paar Drohnenvideos hochgeladen oder ein Video mit dem Duman und so weiter, aber ich habe nicht zu dir gesprochen. Obwohl ich meinen Namen geändert habe, beziehungsweise den Kanal-Name. Es lautet jetzt nicht mehr Dio Dingy, sondern Phil Obscura. Und ich dachte, wenn ich jetzt hier schon im Wald unterwegs bin mit meinem Fahrrad, du siehst es hier hinter mir stehen, dann kann ich auch mal kurz ein Video mit Ansprache machen und dir vielleicht noch mal kurz erklären, warum ich den Namen geändert habe. Im Prinzip geht es darum, ich möchte ein bisschen, ein klein wenig nur, seriöser werden. <lacht> ja, soweit überhaupt möglich. Ich meine, Dio. Ist natürlich eine Kunstfigur und Philipp ist mein echter Name, deswegen Phil. Und Dio ist die Abkürzung von Deftig Man Obscura, deswegen trotzdem noch Obscura. Und Obscura ist das lateinische Wort für düster oder dunkel und mein Nachname ist düster. Also Philipp Düster, Phil Obscura. Ich versuche da eben ein bisschen mehr jetzt, was Videografie angeht. Fotografie und so weiter, ein bisschen mehr auf meinen Kanal mit einbeziehen, was mich sehr beschäftigt, ich bin ja auch Fotograf von Beruf und so weiter und deswegen dachte ich, komm, lass wir mal, mal das ganze hier. Let's Play, Zockerei, dies, das, Ananas, was weiß ich nicht habe ich keinen Bock so großartig mehr drauf. Äh, Reaction, andere YouTuber fertig machen, das ist natürlich schon mal eine ganz andere Sache. Das wird mit Sicherheit auch nochmal wieder kommen, wenn alles andere ein bisschen runterläuft. Auch wenn der King wieder ready ist, der King Troje und der Sam, dann haben wir da vielleicht wieder ein Trio am Start und reacten auf ein bisschen Mode. Vielleicht auch nur zu zwei Duo mit King Troje oder keine Ahnung. Das läuft ja dann unter Terrorbart. Auch wenn ich jetzt hier natürlich meine, Bart etwas gestutzt habe, er ist immer noch vorhanden, ja, also solche geschichten werden auf jeden fall uff, bin ziemlich verschwitzt, sorry <lacht> solche geschichten werden mit sicherheit noch weiter auf dem kanal kommen aber schwerpunkt solle tatsächlich so ein bisschen mit der wheeler sein, ein bisschen mehr Phil, ja, weniger anderes komisches zeug, keine ahnung, ja, also hier schöne aufnahmen im wald mit der Drohne unterwegs sein. Ich habe meine Drohne auch wieder unterwegs. Äh, unterwegs. Ja, schau mal. Ich habe meine Drohne auch wieder heute dabei und deswegen lassen wir sie auch noch ein bisschen fliegen und dann gucken wir uns noch mal ein bisschen Drohnen-Videomaterial an und so Geschichten mit dem Video. Boah. Was soll ich sagen? Ich bin aus der Übung. Was das ganze Gelaber angeht hier vor der Kamera. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast die Corona-Zeit soweit gut überstanden. ein Blödsinn, wir sind noch mittendrin. Was ist ja noch mittendrin in der Scheiße? Echt bescheidene Kacke. Und solange lange ist es auch wieder nicht schwer, dass ich hier irgendwas gesprochen habe. Was laber ich eigentlich? Komm, lass einen Drohnen fliegen. Achso, ich will ja ernst bleiben, ein bisschen seriöser bleiben und so. Ja, auf jeden Fall, da haben wir meine kleinen Drohne am Start. Mini Mini-Trone und so, aber die macht äh, einigermaßen guten Aufnahmen, finde ich, also ausreichend für Instagram und YouTube und so weiter, professioneller Bereich wahrscheinlich eher weniger, aber sie ist ja wunzig klein, wunzig klein, wunzig klein, man sieht hier, vergleichbar mit meinem Kopf, ja, und äh, dann noch wir hier Akkus auf jeden Fall am Start, drei Stück, das ist die flymore Combo, so wie man das nennt. Ja, und, ähm. Tja, was soll ich sagen? Steckt mal hinten rein einfach, weißt du? Also, es soll jetzt hier kein Tutorial werden oder sonst irgendwas. Ist einfach nochmal ein Video, dass ich nochmal wieder mit euch spreche und dass du mich auch mal wieder siehst und weißt, was ich mache und so Geschichten. So, kommt das hinten rein. Dann ist sie geladen. Speicherkarte ist auch da hinten drin. Super duper. Ah, natürlich brauchen wir nur ein Smartphone und die Steuerung. Dann habe ich hier nochmal ein paar. Hebelchen, die schrauben wir jetzt da rein. Die Hebelchen. Ich hoffe, dass ich figurmäßig nicht allzu schlecht aussehe, sonst kann ich das ja wieder nicht nehmen, weil ich mich dafür schäme und so. <lacht> Durch Corona und so. Wenig Sport. Fitnessstudio habe ich jetzt tatsächlich gekündigt. Wegen der ganzen 3G-Regelung und so. Die mich schwer am Arsch tangiert irgendwo ein bisschen. Ja, kitzelt mich da ein bisschen. Tut mir weh. Und. Äh, tja ich bin ja ungeimpft muss ich sagen ne? und deswegen bin ich da noch ein bisschen bin ich da ziemlich benachteiligt was das angeht aber ist wie es ist so smartphone ist am start dann gehen wir hier auf die dj fly app so ein ding ist es dj fly ich hoffe es ist scharf keine ahnung ob es scharf ist und dann kann man jetzt hier nochmal regeln zwischen ähm, normal Sinne oder das Board, ich gehe jetzt mal aufs Board und dann drücken wir hier drauf und dann zweimal drauf drücken, dann geht das Ding an, so ein Ding ist es. Bei der Drohne müssen wir hier drauf drücken, und dann ist sie an, packen wir die Tasche weg. So, das warten mal, bis sie connected haben, also bis sie die Drohne mit der Fernbedienung connected hat. Und dann kann man sagen, können wir ein bisschen starten lassen. So, der hat connected auf jeden Fall. Das gehe ich jetzt mal abchecken. Äh, gehe ich mal auf 4K auf jeden Fall. 30 Frames pro Sekunde. So, also, aber wenn ich dann einen Shutter natürlich. Also muss ich doch auf 2,7K und 60 Frames. damit, äh, Weil jetzt kommt natürlich wieder die Sonne raus. Ne? Die ganze Zeit war es weg. Und jetzt, wenn ich fliegen will, kommt wieder die Sonne raus. Und deswegen ist alles extrem überbelichtet. Vielleicht mache ich das noch kurz die Überbelichtung raus, Kamera, ist so Überbelichtungswarnung machen wir aus, und dann kann ich ein bisschen besser sehen, na ja. naja, dann machen wir eben 60 Frames pro Sekunde, 2,7K, also 2K, ISO 100, alright, okay, Gimbal blockiert, tatsächlich, oh, ist ja noch das Ding dran, ja, dann mache ich es nochmal kurz aus. So, man kann sich das Gimbel nochmal justieren. Ich weiß zwar nicht, ob es das tatsächlich macht, aber safe is safe. So, dann würde ich mal sagen, let's go. Was soll ich sagen? Hä? Was soll ich sagen? Siehst du den Baum da? weiß nicht 20 30 Meter hoch an dem wo mein Fahrrad steht da hängt jetzt meine Drohne drin ich wollte um den rumfliegen ich zeige dir das Videomaterial Und habe da nicht aufgepasst und bin in dem gelandet. Das Problem ist sehr hoch. Wenn die Drohne runtergefallen wäre, wäre sie vielleicht kaputt gegangen. Aber so komme ich jetzt gar nicht hin. Wäre sie runtergekommen, kaputt gegangen, hätte ich sie vielleicht reparieren können. Aber so komme ich jetzt gar nicht hin. keine ahnung was ich machen soll warten bis ein sturm kommt das ding ist nicht wasserdicht also wenn ich glück habe und es regnet und es windet vielleicht fällt sie runter das problem ist aber wie soll ich sie finden in dem hohen gras und würde es nächste zeit ein sturm kommen der stark genug ist, um sie runter zu runterzuwehen oder verwildert jetzt da oben im Regen. Uh, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Okay, Mann. Was soll ich sagen? Also ich kann noch nicht mal mit dem Stock hochwerfen. Ich habe auch gar keine Ahnung, wo sie ist. Es ist mir gerade noch eingefallen, dass ja meine 128 GB Speicherkarte da drin ist. Wahrscheinlich habe ich auf dem Handy etwas mit geringer Qualität noch mal ein bisschen Videomaterial zum hier ist wenigstens rein zu packen. Aber... Scheiße. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich mache bald ein Video, wo ich sage, der Sturm hat sie mir wiedergegeben. Die Wildnis hat sie mir wiedergegeben. Oder was weiß ich nicht. So war es nicht geplant.